Profilbild, Avatar, Logo, was auch immer. In diesem Video zeige ich dir, wie du das Ganze kostenlos mit GIMP erstellen kannst. Dabei werden wir auf coole Features in Bildbearbeitungsprogramme eingehen, aber ich werde euch auch eine Seite zeigen, wo ihr dieses Profilbild dann animieren könnt mit coolen GIF-Effekten und vielem mehr. Wenn euch das Ganze gefallen sollte, dann würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen und abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Plus, joint natürlich auch gerne auf meinen Discord-Server. Link dazu ist in der Beschreibung. Und ich würde sagen, let's go mit dem Video. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner GIMP und auch zu einer weiteren Folge meiner Discord Tutorial Reihe. Denn im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr mit GIMP, also diesem Bildbearbeitungsprogramm hier kostenlos Profilbilder für Discord erstellen könnt. Sowohl animiert als auch nicht animiert. GIMP könnt ihr euch übrigens auf der offiziellen Seite von GIMP, also www.gimp.org downloaden. Da nehmt ihr einfach die neueste Version und dann passt das auch. Jetzt werden wir loslegen und zwar erstellen wir als allererstes mal ein neues Projekt in GIMP. Dafür gehen wir hier auf Datei und auf Neu und wählen hier die Auflösung 800 mal 800 Bestätigen mit OK und entfernen jetzt hier diese hintergrund -Ebene. Jetzt haben wir hier ein quadratisches Bild. Das wird dann später unser Profilbild. Da ist jetzt aktuell noch nichts drauf. Deswegen brauchen wir als allererstes mal einen Hintergrund für das Bild. Dafür können wir einfach auf Google nach Gaming Wallpaper suchen und gehen dann auf Bilder und suchen uns dann irgendeines raus. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Bild hier, mache Rechtsklick. Bild kopieren und füge es dann hier in unserem Projekt mit STRG V ein. Jetzt ist das natürlich noch viel zu groß für unser quadratisches Bild. Also wählen wir hier das Skalieren-Tool aus, klicken auf das Bild, zoomen raus und passen das jetzt erstmal so an, dass mehr auf dem Bild zu sehen ist. So viel wie möglich, also am besten so. Dann sieht das jetzt schon so aus. Als nächstes werden wir unseren Hintergrund unschärfer und dunkler machen, damit später die Schrift oder das Objekt, was vorne zu sehen ist, besser sichtbar ist. Dafür gehen wir hier als erstes auf Filter, auf Weichzeichnen, und auf Linsenweichzeichner. Und stellen das jetzt so, dass es leicht unscharf ist, aber nicht zu unscharf. Also am besten so. Und dann machen wir es jetzt noch dunkler. Also gehen hier auf Farben und auf Belichtung. Und stellen jetzt ein bisschen runter. Genau das gleiche machen wir jetzt auch bei Helligkeit, Kontrast. Da stellen wir den Kontrast ein bisschen runter, aber nicht zu niedrig, sonst wird das irgendwie so weiß. Am besten so und die Helligkeit auch nochmal ein bisschen runter. Jetzt ist das schon ein perfekter Hintergrund und wir können mit der Schrift weitermachen. Und zwar solltet ihr ja alle hier das Text-Tool kennen, wo man ganz normale Schriftarten hat und der Text einfach sehr, sehr 0815 aussieht. Aber weil das ja echt nicht so schön aussieht, hätten wir jetzt zwei Optionen. Entweder wir könnten uns eine neue Schriftart downloaden, die wir dann benutzen. Oder wir suchen uns einen Schriftgenerator im Internet raus, wo wir dann fertige 3D-Texte bekommen und dann uns das Ganze als PNG-Bild herunterladen können. Ich wähle jetzt die zweite Variante. Also gehen wir hier auf die Seite Flaming Text.com. Und hier kriegen wir ganz, ganz viele fertige Schriftarten und 3D-Schriften, die wir jetzt benutzen können. Wir gehen jetzt hier einfach mal die ganzen Seiten durch und gucken, ob wir hier irgendwas Cooles finden. Zum Beispiel dieses rote hier finde ich sehr cool. Wir gehen hier auf Edit Logo. Und hier können wir das jetzt nochmal bearbeiten. Als allererstes, das ist sehr wichtig, gehen wir hier auf Background und dann auf Transparenz, damit der Hintergrund nicht weiß, sondern transparent wird. Dann können wir hier natürlich den Text ändern. Ich mache es jetzt einfach mal für mich, also für meinen YouTube-Kanal oder für mich auf Discord. Also als Abkürzung für World Record Gamer verte. Und damit das nachher nicht so verpixelt aussieht, stellen wir jetzt hier noch die Größe auf Maximum. Mehr geht leider nicht, weil dann bräuchten wir Premium. Hier haben wir noch Möglichkeit, die Schriftart zu verändern. Aber ich bin eigentlich schon echt zufrieden mit der. Hier könnten wir auch noch die Farbe ändern. Aber ich bin auch mit dem Rot eigentlich schon sehr zufrieden. Und dann können wir hier einfach auf Next gehen. Und jetzt hier rechtsklick, Bild kopieren. Und in unser Projekt drücken wir wieder STRG V. Und jetzt haben wir das hier drin. Wir sehen schon, das ist echt noch klein. Das heißt, wir müssen es wirklich noch größer skalieren. Machen es das so, dass mindestens noch so viel Platz am Rand Abstand ist. Das ist wichtig. Ihr werdet später noch erfahren, warum. Aber es sollte natürlich auch gut sichtbar sein. Wenn euch nur Text auf eurem Profilbild zu langweilig ist, können wir auch noch einen Charakter bzw. Avatar, wie ich es habe, auf meinem Bild hinzufügen. Dafür könntet ihr zum Beispiel euren Minecraft-Skin-Render nehmen oder euch online irgendwelche Avatare erstellen. Da können wir zum Beispiel einfach eingeben: Avatar erstellen. Kostenlos. Gehen hier auf Avatar-Generator. Und da können wir hier schon richtig viel anpassen. Ich mache das jetzt mal kurz. Und wenn ihr dann hier fertig seid, könnt ihr hier auf herunterladen, PNG 400x400 und zieht euch das dann hier per Drag -and Drop rein. Und dann habt ihr das hier drin, jetzt müssen wir das natürlich auch noch größer machen. Und jetzt schieben wir die Schrift hier nach unten, sodass sie hier so sitzt, also sozusagen unterm Kopf, dass man beides noch sieht. Ihr kennt mich, sowas würde mir natürlich niemals reichen, deswegen kommt jetzt... Mein sehr begehrter Rahmen noch hinzu, beziehungsweise hier ist es eher so ein Ring, ein Kreis, den wir auch schon im Thumbnail-Tutorial und im Banner-Tutorial verwendet haben. In unserem Fall wählen wir jetzt hier die elliptische Auswahl aus, zielen jetzt hier einen Kreis und achten darauf, dass die Ecken genau hier wirklich perfekt drauf sitzen. Und wenn das der Fall ist, dann gehen wir jetzt hier auf Auswahl schwebend, bestätigen hier, gehen dann auf Auswahl. Alles, gehen dann auf Hilfe, einen Befehl suchen und ausführen und geben ein Auswahl aus. Alpha Kanal Doppelklicken hier drauf und gehen dann hier auf Auswahl verkleinern und wählen hier den Wert 25 und dann gehen wir hier wieder auf Auswahl schwebend so dass wir jetzt hier das Innere vom Profilbild das Äußere und hier das was dazwischen ist, diesen Kreis haben. Den wählen wir jetzt hier aus und gehen dann hier auf Farben Belichtung, stellen den Schwarzwert ein bisschen runter und die Belichtung hoch und bekommen jetzt hier einen richtig schönen Ring drumherum. Jetzt können wir noch, damit wir das Profilbild ein bisschen verschönern, noch leichte Partikel hinzufügen. Dafür können wir hier einfach an die Seite gehen und uns hier eins raussuchen. Etwas, was nicht allzu auffällig ist, zum Beispiel sowas hier. Jetzt vergrößern wir das hier ein bisschen und da das so unscharf und pixelig jetzt ist, werden wir es jetzt noch verschwommener machen, sodass man die Pixel letztendlich gar nicht sieht. Wir packen das hier so ein bisschen in den Hintergrund an die Seite und gehen dann hier auf Filter Weichzeichnen, Linsenweichzeichner und dann sieht man das fast gar nicht mehr, außer halt hier. Da machen wir es doch nochmal ein bisschen kleiner, so. Und das Ganze kopieren wir uns jetzt einfach mal und fügen es nochmal ein und schieben es dann hier jetzt zum Beispiel an eine andere Stelle. Um jetzt die Schrift hier noch einmal ein bisschen aufzupeppen, wählen wir die Ebene mal kurz aus, gehen dann hier auf Filter, Verzerren, Verschieben. Das sieht jetzt erstmal ein bisschen verwirrend aus, aber glaubt mir, das wird am Ende sich lohnen. Macht das jetzt hier so leicht, so ungefähr und geht dann hier auf Filter, Weichzeichnen und wieder Linsenweichzeichner. Und stellt das jetzt hier ganz leicht nur. Also wirklich nur ganz, ganz leicht. So. Und jetzt kopieren wir uns die Ebene einmal. Und fügen sie nochmal ein. Schieben die drunter und wählen die untere dann aus. Gehen auf Filter, Weichzeichnen. Wieder Linsenweichzeichner. Stellen es da jetzt wiederum ganz hoch. Und wählen jetzt wieder die obere aus. Und schieben die jetzt hier leicht zur Seite. Jetzt können wir die zwei Ebenen noch vereinen. Zu einer machen. Indem wir hier draufklicken. Und dann ist das jetzt einer schon richtig schöne Schrift. -Ebene. Ihr seht schon, es ähnelt schon ziemlich meinem aktuellen Profilbild. Aber da fehlt noch eine ganz wichtige Sache. Und zwar die Animation. Das Ganze werden wir nicht mehr in GIMP machen. Deswegen müssen wir uns das Ganze jetzt erstmal exportieren. Also gehen auf Datei, Exportieren. Und wählen uns dann einen Dateispeicherort aus. Und jetzt gehen wir auf die Seite. -wa -wa. Lernen, Wie ihr seht, habe ich hier schon einiges erstellt. Bei euch dürfte jetzt hier noch alles leer aussehen. Deswegen müsst ihr euch hier erstmal mit eurem Account einloggen oder euch einen neuen Account erstellen. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr hier auf Design erstellen und dann auf Logo. Jetzt öffnet sich hier ein neues Fenster, in dem ihr arbeiten könnt. Und da geht ihr hier auf Uploads und auf Medien hochladen. Jetzt wählt ihr hier euer eben erstelltes Profilbild aus. Klickt das einmal an, sodass das hier drin ist. Und skaliert das dann so, dass es wirklich das ganze Projekt bedeckt. So, und jetzt gehen wir auf Google und suchen jetzt einen Effekt, den wir haben wollen. Also irgendwelche animierten Partikel oder wie in meinem Fall Blitze oder sonst was, was ihr haben wollt. Das wäre jetzt die eine Option, die ihr habt. Die andere ist, dass ihr wieder auf Google geht und nach einer Seite sucht, wo ihr auf ein Bild zum Beispiel Glitch-Effekte oder so draufpacken könnt. Und zwar geht ihr dafür auf die Seite de.bloggif.com geht dann hier auf GIF-Effekte und jetzt habt ihr hier eine freie Auswahl an ein paar Effekten. Ich zum Beispiel bevorzuge hier diesen Steineffekt, den finde ich sehr cool. Jetzt müsst ihr hier eure Datei hochladen und wählt dann hier den Effekt auf erstelle mein GIF. Und jetzt ist da sowas Nices draus entstanden. Jetzt steht hier unten natürlich noch Blog-GIF. Das ist das Blöde. Aber warum macht uns das nichts aus? Ganz einfach, weil in Discord wird unser Profilbild Eh rund angezeigt und nicht eckig. Das bedeutet, dieses Blöcke hier unten würde gar nicht sichtbar sein. Das heißt, wir können jetzt hier einfach ganz easy auf herunterladen gehen. Oder wir können es auch komplett anders machen. Ich weiß nicht, warum die Seite dieses Feature eingebaut hat, aber darum geht es heute nicht. Wir können auch einfach auf Download ohne Logo gehen und dann wird das auch so gedownloadet. I don't know warum. Also ich dachte, die wollen damit vielleicht irgendwie Geld verdienen, aber nein. Man kann das auch so downloaden ohne Wasserzeichen. Jetzt können wir das Ganze noch in unserem Nutzerprofil hochladen. Dafür gehen wir hier einfach auf Avatar ändern, Bild hochladen und wählen dann hier einfach unseren GIF aus. Und fertig ist unser animiertes Profil, was ich schon echt cool finde. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch weitergeholfen. Wenn ja, zeigt mir das wie immer mit einer positiven Bewertung und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr generell für Videoideen hättet, weil die gehen mir aktuell langsam aus, da ich nicht mehr so wirklich Lust auf die Discord-Tutorial-Reihe habe und ich auch nicht mehr weiß, was ich für gimp videos bringen soll. Also bitte nutzt einfach die Kommentarbox und schreibt dort irgendwelche Videoideen rein. Mit etwas Glück wird euer Wunsch ja vielleicht angenommen. Und schickt dieses Video auch gerne einem Freund, der sich für Bildbearbeitung interessiert. Und ja, dann will ich mich verabschieden und ciao.